Sehen wir da, blicken nicht zurück. Die Gedanken laufen weiter, schweifen ab von deinem Glück, wenn du nicht erkennst dass es weitergehen kann, sperrst du dich irgendwann, Eines niemand an dich ran Mit welchem Recht hast du dich denn selber so zerstört Nimm mir einen Grund, warum du auf die anderen hörst. was andere von dir denken ist doch eigentlich egal, gehe weiter deine Wege, mach es besser und goodbye Doch bist du dabei, denn hör uns weiter zu Denn MCAD und ich lebten so wie du, zwei Kinder aus der Großstadt, wo man keinen Trost fand Alles kalt war, die Leute schon ein Boot waren, also fingen wir an, an gutes sie zu glauben, schrieben Texte, um die Sachen danach besser zu verdauen, unser Motto Du gehst nicht auf, hat sieh den Wert. Redet doch nicht über uns, das hier meinen wir ernst ah, uh. Atme ein, atme aus Du kannst es schaffen, wohl nur alles aus dir raus Mach's wie wir mit dem Kopf durch die Wand Irgendwann wirst du belohnt, hör einfach nur auf deinen Verstand Hör dieses Lied, denn es wird dich motivieren Und du wirst sehen, bald wirst du eigentlich Songs kreieren Wir wollen dir machen, damit du es auch schaffst Schau den Schein um mich an, denn auch wir am Messgepack Geh niemals auf, ganz egal was auch passiert Ende wie wir. Gebe niemals auf, lebe deinen Traum, dieses Leben geht nur weiter, wenn du an dich glaubst Gebe niemals auf, ganz egal was auch passiert, andere denken, mach das so wie wir. Gebe niemals auf, lebe deinen Traum, dieses Leben geht nur weiter, wenn du an dich glaubst Wir wollen unseren Traum leben, wollen alles geben, raffen uns auf, um nach einer besseren Zukunft zu streben. Denn das Leben in der kalten Stadt war nicht immer leicht, darum fingen wir an zu rappen, weil die Musik uns befreit. Geprägt von Hass und Streit wollten wir hier nur noch raus. Raus aus dieser schweren Zeit, du kennst das sicher auch. Sei doch nicht so stolz und zieh dein Ding ruhig durch. Hör nicht drauf, was andere sagen, zeig ihm keine Furcht. Natürlich ist der Weg nicht immer leicht, das braucht man nicht bestreiten. Auch mit Nettigkeit kommt man nicht weit, du musst den Zeigen. Du kannst es ihm beweisen, Glaub nur an dich selbst Und langsam merkst du, wie in dir das Selbstvertrauen wächst Genau deswegen haben wir den Song für euch geschrieben Macht einfach immer weiter, lasst euch bloß nicht unterkriegen. Und wenn ihr trotzdem mal nicht weiter wisst, hört diesen Track Ihr wisst, ihr könnt es schaffen, geht und putzt sie alle weg aus. Atme ein, atme aus, du kannst es schaffen, hol nur alles aus geh raus, mach sie wieder mit dem Kopf durch die Wand Irgendwann wirst du belohnt hör einfach nur auf deinen Verstand Hör dieses Lied, denn es wird dich mit Egal was auch passiert, in der Decke, macht es, so mach es, so mach es so wie wir. Gebe niemals auf, lebe deinen Traum, dieses Leben geht noch weiter, wenn du an dich glaubst. Gebe niemals auf, ganz egal was auch passiert, in der Ritterdecke macht es so wie wir. Gebe niemals auf, lebe deinen Traum, dieses Leben geht nur weiter, wenn du an dich glaubst. Gebe niemals auf, ganz egal was auch passiert, in der Ritterdecke macht es so wie wir.